Moin Moin willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros bier Das Paulaner München Salvatore Doppelborg. Baukunst seit 1634 Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Doppelbock Starkbier 7,9%. 0,5 Liter Flasche. Haltbar bis 7,23. Also nicht abgelaufen. Da muss man ja dazu sagen hier. Man, wir sind arme Schweine, wisst ihr doch. So, Wassergersten. Was meistens mit Geschenke. Wassergersten mal Zefe hopfen. Und. Oh. Muss mal schnell ein Glas holen. Ja, wo habt ihr gesagt, wo ist das Glas? So hört er mir zu. Ja, das mit dem Geschenk liegt halt da drin, dass wir einfach arme Schweine sind und äh, wir uns nicht schleißen können. Und ich weiß ja nicht, warum der jetzt hier so ein teures Bier gekauft hat. Mal hier nach vorne stellen, damit das auch jemand sieht, ja. Naja, solange wie Rico jetzt hier noch braucht, werde ich schon mal schöne Grüße stellen an äh, den Biersüffler die beiden Jungs vom Biervergleich und die beiden Jungs von der Bierprobierer auch ähm, exzellente YouTube Kanäle so wie unser hier ähm, das ist alles verlinkt hier im Video äh, unter dem Video und irgendwo hier oben meist oben links glaube ich so genau schönen Grüße an die Leute also wenn er äh, einen vernünftigen Biertest Sehen wollt und von uns hin, also von Rico hier noch habt, dann guckt er da mal vorbei. So, jetzt ist er wieder da. Wir hören uns diesmal die Quittung ja. Ach, Kassenbuch ist ja nicht so mit drauf, aber davor steht ein Minus. Also irgendwas stimmt da nicht. Alter. Hier, Paulana Salvatore, 1,48. Prognose, Was sagst du? 1,48 eh eine Pulle? Ja! Eine Pulle 1,48! Also ins 14 ohne Pfand. Ja, das ist schon toll, oder? Nee, also das ist ein richtig schlechter Preis. Muss ich gleich mal hier 0. beim Preis. Oder? Du willst äh, andere ich nicht? Guck mal hier. 1,30, 1,28! Äh, ja, das ist der teuerste, was auf der Liste ist. Ja, ja das ist wirklich der teuerste. Naja. Hier. Nee, außer. Das ist eins noch teurer. Deutsche 39 wurde ist schon mal ja. Das sind schon teure Tropfen nur. Auspacken oder wegpacken? Einpacken. Ich hätte es mir jetzt nur wegen dem Namen gekauft, muss ich mal sagen. Mich hatte es angesprochen. Deshalb habe ich es einfach mal mitgenommen. Na, los, mal, auf dann. Okay. So, dass das auch keiner sieht. Also auspacken oder wegpacken? Wie sieht das Ausfallen aus von außen? Ja, ich auspacken, ja. Also, deshalb, ich hab's ja mitgenommen. Also. Wie sehr möchtest du das auspacken? Zwei. Und du? Also, die, die Farbkombination und das, also, ich das schon, das sieht schon ansprechend aus. Reis habe ich schon mal Punkte gegeben. 40 kostet die, die Flasche hier. Das, äh, Augensucht oder Augenflucht? 5 bis 0. Wie sieht es jetzt aus hier? Die Getränk im ähm, Blass. Und wieder so, dass Kinder ja. sieht, genau. schon drei Punkte geben wollen. Ja sieht schon gut aus, aber der Schaum geht recht schnell weg. Ne? Ähm, ja, das ist so ein bisschen dunkel. Aber das ist Doppelbock. Ja, drei Punkte sind in Ordnung. Wie viel Wald hatten denn 7,9? Ach. Ja? Hab ich so viel hier drin? ja ich habe auch nicht viel weniger drin. Drei Punkte. Gaumlieber lieber oder Gaumen lieber? Also das ist ein bisschen heller und ein bisschen besser, der Schaum Schaubelnetz auf jeden Fall frühe Punktzahl bekommen, also vom, vom Angucken und so, zum Wohl. Prost. Ja. Also den Biersüffler, die Jungs vom Biervergleich und die Jungs von Probierbier, äh, Bierprobier, -Pro -Bier. nee, zum die ach war die sick. <lacht> Typischer Bock, aber der schmeckt als wenn er mehr hat. Der schmeckt ja so fast als wenn er schon 14 oder 15 Prozent hat. Ja, ein ganz normaler Bock. Ja, herb, malzig, bockig. Finde ich irgendwie einen Zwecker für einen Doppelbock. Mhm. Also ich kenne, es gibt, gibt also ist jetzt nicht so der beste Bock, den ich bis jetzt getrunken habe, aber das ist auch nicht der schlechteste, also der sucht das, das ist in Ordnung. Was ist denn für einen tollen Bock getrunken? Ach, frag mich jetzt nicht, ne, das ist schon naja, bisschen her. Hast du oder? Hast du Doppelbock? Nee, ich doppelt habe, gibt's das überhaupt überhaupt ja. so? okay. Das gibt ja neu jetzt. also ich hab's erst letztens gesehen. Ist es nicht gekauft? Ja doch. Naja, ja, ist doch gut. Kommt eine halt Bier. Ja, also würde ich auf jeden Fall 6 oder 7 nehmen Für ein doppelbock ist ja gut. Ja, ich kann mir kaum äh, leckere Doppelbock-Bier vorstellen. Also ich sag mal so, für, für einen Doppelbock ist das schon eine 8 bis 9. Ja. Aber generell. Ich bin ja halt eher der Pilztrinker, aber das schmeckt auch, also ich würde sagen sieben Punkte ist okay, also sieben Punkte würde ich sagen. Willst es das wegkippen? Nee. also, also das, das trinke ich, trink ich auf jeden Fall aus. Also zwei. Wie viele Spezialpunkte verdient dieses hier Bräu? Jetzt noch mal die Pulle bitte. Ja die Pulle weg, wir machen hier Werbung. Gratis Werbung machen wir hier. Also das... Also dafür... Dafür gibt jetzt keinen <lacht> Punkt. Oder? Also ich würde sagen, für Doppelbock... Ähm, Spezialpunkte. Ja, Doppelbock ist schon mal speziell, da kann man einen Spezialpunkt geben. So. Aber sonst? Dann ja, kann es für die Cat vielleicht, schon zu toll? Eventuell ja. Aber dann ist es aber auch gut. Ich finde, die hätten hier hinten. Die haben da hinten hier eine ewig lange Liste, aber ich kann davon nicht lesen. Das ist irgendwie auf Spanisch oder halt. Dunkelhaar. Französisch, Italienisch, Deutsch. Und noch? Geht's noch rechts, was steht da? Ach, Holländisch bestimmt. Du wiesland Land. Ich mal, das ist Holländisch. Ja gut. Nein. Also dafür würde doch. Da würde ich sagen, kein Spezialpunkt. Dafür, dass sie darauf achten, dass die umliegenden Länder das auch ganz normal lesen können. Also zwei, ja. Ja. Gut. Ure. Seit 1634 ist schon, schon... Ja, Paulana, aber noch nicht den Doppelbock. Ja, ja doch. doch, guck mal hier, gebraut nach dem übräischen Reinheitsgebot von 1560, naja, nee. Paulana München seit 1634, ja. Ist schon richtig. mir jetzt natürlich auffällt, denke mal, müsste schon recht schnell... Also ist nicht viel Kohlensäure drin, das geht noch gerade so. Also wenn du das eingekippt hast, wie so eine Ochse. Ja, naja, um den Schaum zu sehen. Bei mir ist noch Kohlensäure. Bei mir ist fast weg. <lacht> Bei mir ist wirklich fast alt weg. Oh, das stimmt, da hast du recht. Ich könnt mir, Gut. Also, Bronze. du? Ich mich noch nie geschrieben. Das sagt ich natürlich auch. Na, weil jetzt schon weh ist, oder? Ne? Klar. Ich erst den Uwe. Prost. Paulana. Na, für den Bock ist das schon wirklich gut. Ganz so lecker. auch Bock. Aber gut jetzt nicht. Also, das Kinder drei davon trinken wollen. Aber so mal? gut das schon, schon... Hm? Jo. Kannst du schon nicht schon, Ich denke, Das schon dass er denn was Bronze kriegt für... Äh, so ist kein Uhr, ich sag dir das. Es hat keinen Pilz und äh 18 von 30 Punkten. Hätte ich jetzt wirklich mehr gedacht. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber das ist, ähm, wir haben von 13 bis 18 Punkten hier ah. Bronze. Wenn wir irgendwo einen Punkt mehr gefunden hätten, ja. dann wäre es schon Silber gewesen. Alter! So. Also, wir haben uns gerade nochmal unterhalten. <lacht> Die Batterie von der Kamera ist gerade abgekackt. Ja. Und deswegen haben wir die jetzt hier mal getauscht. Also, wir haben Bronze von 13 bis 18 Punkte, da sind wir stehen geblieben. Genau, und haben jetzt und gerade jetzt überlegt, wegen einer kleinen Veränderung hier mit diesem Punktesystem, dadurch, dass wir sowieso noch daran arbeiten. Ja, genau, ständig, da ständig, daran ständig verbessert wird das nämlich hier. Genau. Und äh, das äh, Bier hat auch von unserer Meinung nach äh, kein Bronze verdient, sondern Silber. Definitiv. Und da äh, haben wir mal kurz äh, die Spezialpunkte verringert, von 0 bis 5 auf 4 Punkte. Und dafür ähm, ja, wie hat äh, legt auf den Geschmack. Also gibt es bei Gornhiebe oder Gornhiebe jetzt 11 bis 0 Punkte und nicht 10 bis 0 Punkte. Und deswegen ähm, hat jetzt dieses Produkt, wie es auch immer heißt, wo auch immer die Flasche ist. Das leckere Salvator Doppelbock ist jetzt von Bronze auf Silber gerutscht. Das war nämlich ganz enge. Hat 19 von 30 Punkte, Ich lese ihn mal vor, was in der Bewertungsliste steht. Schon mit vorzüglichen Geschmack und recht ansprechenden Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Das war genau, Rico muss noch den Uwe trinken, den habe ich schon bewertet mit einem Punkt. Da wird es für mich äh, wird's da nicht eklig unten. Ich bin mir sicher für Rico auch nicht. Nö. Hat selbst die äh, Zwangspause überstanden, ja Ja, ich ja, das war jetzt... Also... Aufregend. Daumen hoch, schöne Grüße an Paulana München. Ja, genau. Yeah, Baby! Direkt hier verlinkt die das Ganze. Das gibt es im nächsten Video von mir. In der Zeit, wo Rico das holt, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Wie viel ist euer Lieblingsbier? Ansonsten könnt ihr gerne das Video teilen. Und liken und teilen. Und aber das Allerwichtigste, abonnieren Leute. Ihr müsst abonnieren. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, müssen wenigstens teilen und abonnieren. Das Mönchshof gibt es als nächstes. Sandbier total lecker aus. Ich hätte mich total gefreut, wenn ihr jetzt mal eins gebracht hätte. das was ich mitgebracht habe. Aber Ach, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal, wenn irgendwann. Wenn oh, ich muss noch mal schnell in den Keller. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dann ja, Leute. Well, yes. Yeah. Bis demnächst.